Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi und Daniel. Heute machen wir eine besondere Challenge. Jeder von uns hat drei Papiere. Die muss ja nacheinander alle aufessen. Also in den <lacht> <lacht> Und wer am langsamsten war, der wird bestraft. Drei, zwei, eins, gut. Oh Oh Oh Oh all Oh <off that> <laughs> <laughs> da nicht drin, ne? ich das halten? Oh, oh! mein Gott, Ich will da drauf der aufzuweichen. Okay, Maxi hat das ist ein bisschen einmal. Okay, Maxi war am langsamsten. Wenn ihr so große Fressen habt. Deswegen wird er bestraft. Käse. Okay, ah Ja, machen wir gleich. Käse. Okay, stopp. Käse. Käse. Käse. Käse. Käse. Käse. Käse. Käse. Käse. Okay, und los geht's, Maxi, los! Aber dann schon verschlucken, schlucken, ne? Das war's mit der Challenge. Maxi hat verloren. Ja. Abonniert uns und gebt uns einen Daumen hoch. <lacht> Und guckt euch jetzt die nächste den Challenge.